Wie wird die Bundesregierung denn nun gebildet? Alle vier Jahre finden Bundestagswahlen statt, die mit einem gewissen plebiszitären, zumindest versteckten plebiszitären Element ausgestattet sind, in dem die Parteien Kanzlerkandidatinnen aufstellen und die Menschen natürlich in dem Wissen zur Wahl gehen, welche Kandidatin, welchen Kandidaten sie hier wählen. Danach starten Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien die gehen in Deutschland traditionell relativ schnell mit Ausnahme 2017, 2018, wo Koalitionsverhandlungen abgebrochen wurden und dann neu gestartet wurden, sodass dann Angela Merkel zur Bundeskanzlerin erneut gewählt werden konnte. Die Wahl des Bundeskanzlers erfolgt auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag in geheimer Abstimmung, woraufhin die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler vom Bundes Bundespräsidenten ernannt wird. Wir sprechen hier von der sogenannten Kanzlermehrheit nach Artikel 63 des Grundgesetzes, wo die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages die, die Kanzlerin, den Kanzler dann wählen. In der Bundesrepublik ist es so, dass durch diese Funktion des Bundespräsidenten in dem Prozess insgesamt davon gesprochen werden kann, dass der Bundespräsident eine institutionell eher schwache Position hat. Die Regierung besteht für die vierjährige Legislaturperiode die Kanzlerin der Kanzler wird normalerweise im ersten Wahlgang nach den Koalitionsverhandlungen äh, bestimmt. Möglich sind aber auch ein zweiter und ein dritter Wahlgang, dann muss der Präsident über die äh, Ernennung oder die Auflösung des Bundestages bestimmen. Es sind also keine Alleingänge des Bundespräsidenten in diesem Zusammenhang möglich. Die Ministerinnen, die auch zur Regierung, äh, zur Exekutive gehören, äh, werden durch den Präsidenten, den Bundespräsidenten ernannt, das Parlament besitzt hier lediglich eine passive Rolle. Insgesamt kann man davon äh, sprechen, dass Bundesregierungen äh, in Deutschland eine relativ hohe Stabilität aufgewiesen haben und normalerweise bis zum Ende der Legislaturperiode äh, durchgehalten haben.